Was ist das denn für ein Preis? Für dein Lebenswerk haben wir dir den goldenen Verbrennungsmotor mitgebracht. Der Verbrenner sei Preis, der goldene Verbrenner. Halleluja! Praise the Power. Yeah. 286 die Scheuers Lieblingsbundeslager, wir haben ihnen natürlich einen BMW mitgebracht, deswegen. Wenn die Abwrackprämie kommt, dann würde ein Wirtschaftszweig gefördert werden, der eigentlich am Aussterben ist. Und die Autoindustrie würde daran gehindert werden, sich ähm, zu transformieren. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht wieder einen Schritt zurück in die Vergangenheit gehen, sondern wir müssen nachhaltige Mobilität fördern anstatt PKWs. No.